Kommt zurück zu Yoshi's Crafted World, schnuffel sch <lacht> raffenland Damit fangen wir an, ne? Mm. Ja, hm. wir haben jetzt in der neuen Folge, hier dabei, weil äh, wir heute neue Level spielen. Und dann wäre das nämlich langweilig, weil in der nächsten Folge wollen wir ein paar Quests machen. So, aber wie der Name schon sagt, werden wir heute Schnuffel sehen. Sehr interessant, glaube ich. Guck mal, ich bin ein... <lacht> also geh mal weg von mir. <lacht> Ich, ich bin ein Monty-Hügel. So, was bist du? Was bist du denn überhaupt? Was ich bin ist ein Geschenk. Na nein, nein, ich bin dieser Gegner. Auf den kann man einfach stehen. <lacht> nein, ne. nein. sorry. So, egal, komm, lass wir die in Ruhe. Das ist Trompeling, okay. Das ist eine Weile her, als ich das Spiel zuletzt gespielt habe. Oh lol, da war so ein Big Guy. Hast du es gesehen? Das ist so ein Fetti. Warte, warte, oh. warte, warte, nicht da drunter, warte. nicht da drunter gehen. Was machst du? Hammer ab, du. <lacht> wow, nein. Oh nein, was ist Gift? Aber ich gehe den. Bam. <lacht> der gibt mir gleich mehrere. Früher hat er einen so ein Riesenei gegeben. Oh, ah, guck mal da, in der Hintergrund, siehst du das? Ah, dieses Yoshi, äh, dieses Shy Guy-Bild. Mhm. Mhm. Kommt man die Eier abschießen? Nee, kann man nicht. Oh, rote Münzen, rote Münzen? Nein. Haben die Schampfen? Nein, aber nee. Aber die tun mir aber weh. Finde ich nicht so nett. Oh, hier waren rote. Ah, schon mal da im Hintergrund. Siehst du das? <lacht> <lacht> Minzen, oh ja. da. das, sind, das sind eigentlich Steine, aber die sind auswertig. Du lässt das mal äh, sein, würde ich sagen. So. Ah, was ist das? Ich weiß es nicht, das ist so ein, so ein Silberner. Kann man die, die kann man nicht essen, glaube ich. Aber <lacht> ah, warte, nicht, nicht essen! Nicht? Nicht, nicht, nicht, nicht, kann essen. Man nicht essen! Weil da oben, siehst du es? Ja, aber da oben sind noch Münzen, die. Ist da ja nicht noch was? Nein, kann nein, nein spring mal, spring mal, spring mal! Okay, das ist nichts mehr. Okay, alles klar. Oh. <lacht> Aber, das hat weh getan, das sag ich mal an. Warte, mal. Mal hier. Ja, ja. Oh, Herzen. Oh, jetzt, jetzt hast du die genommen. Ah, die gibt's noch was, oder? Nee, da geht's nicht. Ja, sehr spannendes Commentary auf jeden Fall heute. Über hm. die what? Schnuffel! Schnuffel! Hau doch nicht ab! Rennt Bruder, weg. mach nicht diesen! Komm zurück! Das war ein Ich warte. <lacht> Nö, tschüss. <lacht> <lacht> <lacht> du, du, du, du, du, du. Der zieht mich an. Ah ja. Äh, wer was? <lacht> ah ja. Warte, unten, da unten. Warte, warte, warte, warte. Wuffels kann das. Wuffels? Ist das nicht Pokémon? Ja. Hier, <lacht> ja, links, da links, da links. Da geht nicht! Nein, hör links! Hey, nach links. Yes, yes. Pass auf, pass auf. Gib her. Nice, okay, wir haben nichts verpasst. Nein. <lacht> Nein. <lacht> oh Gott. Ja, äh, warst du tot? Ja. Bist du ins äh, Gift gefallen? Aua. Oh, man kann ihn in den Felsen abschmeißen. Also geh mal weg. Oh. Ach sorry. Achso, das war ein Baum. Okay. Das war aus dem Felsen. Ah, ah, Münzen. Okay, GG. hast du gut gemacht. Nein. <lacht> bist du bist schon wieder gestorben. <lacht> Nein ja, Nein, ich will nicht! Wie geht der denn jetzt? Du, du, du, du, du, du, du, du, ja, wir kriegen jetzt keine Hilfe mehr von der Uh! Au! Als ob da nichts war. <lacht> ich bin <gebe> meine Eier. <lacht> Nein. Oh, ich hab. Ja. Okay. Was meinst du? Ah ja. Hä? Was soll ich? Vielleicht muss man hier ja ganz nach unten. Ah, hier hinten. Ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht muss man hier immer noch ganz nach unten. <lacht> Und? Ja, geht okay, passt. Oh. Hier, ich helfe dir. Kannst wieder hoch. So, wie lange nehmen wir auf? Fünf Minuten. Okay. Nein! Hey, schnell! Ja! Ja! <lacht> Dann ist ein Geschenk, das ist ein Geschenk. Geschenk? Ja, das ist... <lacht> oh, <Alter. lacht> Warte, komm her, ich schieß dich an. Ja. Nein! <lacht> Warte, die Herzen! Nein! Oh, jetzt haben wir mir wehgetan. Au, oh, das piekst. Ja, bisher noch. Äh, wie wär's, wenn. Oh, okay, geht nicht. Ja, komm, dann gehen wir zurück zu diesen. Dann gehe ich zurück <lacht> zu den Scheigeist hier. Und sammeln uns ein paar Eier. Ja? Willst du auch mal ein paar Eier haben? Nicht? Nee, nee. Hast du genug? <lacht> Nein! Das ist Meiner! <lacht> Nein! Gib her! Nein! Ich teilen. <lacht> so, du kriegst ein Ei, okay? Nein, der ist noch eins. <lacht> der hat es jetzt noch bekommen. Krass, der Dreck. Wohl. Was ist jetzt meins? Rote Mütze! Warte, warte, warte. Das ist nicht schön. <lacht> <lacht> ich mach nichts. Ja, guck, ja. So, was gibt's hier noch? Gibt's nichts? Okay, dann let's go. Let's go to the city. Ja, so kann man das auch machen, würde ich So, so kann man seine Probleme auch lösen. Oh, oh, nicht, nicht, nicht machen, nicht machen. Komm, wir gehen zurück. Wir sammeln, wir sammeln so viele Eier wie möglich. Weil wir brauchen da bei so einer Aufgabe immer ganz viel Bitte Nein! Naja, mir auch egal. noch? Ja natürlich, du kannst nicht sterben in diesem Spiel. So. Das ist ein 2019-Spiel, erwartest du. So, du bist dran. <lacht> Wird das jemand schaffen? <lacht> Guck mal, dieser Monty-Jügel kann sich bewegen. Nein! Nein, nein, ja! <lacht> Okay, komm, reicht, komm. Eins noch. Eins noch. Eins noch. Komm jetzt her. Eins noch. Du kannst nicht mehr tragen. Die fallen durch den Boden, siehst du es nicht? Okay, dann bist du blind. Nein, noch nicht. Okay, du machst. Reit? Ja. Äh, äh, da! Nein! Ich Ja, ich hab's! NICE! Okay. <lacht> ich warte, bis du vorgehst. Nein! Aua! Yahoo. Oh. Okay! Oh. Aua! Nein! NEIN! NEIN! Game over! Game over! <lacht> <lacht> das war das Nein! <lacht> ja. <lacht> ich glaub schon. Nein, nein, nein! Das Gestüm! Nein! No, das ich das Gestüm! Ich hab gerettet. <lacht> Warte, ich mach das. Oh, okay. <lacht> Warte, ich mach das ja, okay. an, ja. <lacht> ja Eigentlich durfte du keinen Schaden bekommen, weil, weil du hast äh, die gleiche Farbe wie wieder, wieder das Gift. <lacht> ja, oder? Thank you, agree Komm, lass mich in Ruhe. Ich will... GG. <lacht> Ui, das ist meine, das ist meine! Ich bin so schlecht Spiel. Ich auch. Warte, hier, komm nach oben. Warte, nein, nein, hier. Oh, dort, warte, doch, warte, erstmal hier oben. Hier, okay, warte, jetzt. Warte, mach so eine Stammverteidigung. Hoi! Oh, der, ich hab die umgebracht. Oh. Oh. Oh. <lacht> oh. Oh, was? Ich bleibe! Nein, nein, was hast du gemacht? Wir ja. brauchen die. Achso, unsere Kostüme sind beide weg. Ja, ich hab geschafft. Ja, aber ich hab die Herzen gehabt! <lacht> Nein, meine Herzen! Danke, was war da drin? Und, äh, Uns fehlen noch sechs. Ja, die Herzen werden wir wahrscheinlich nochmal noch machen müssen. Machen wir dann aber offscreen, denke ich. <lacht> dann gib mir. <lacht> Wieso ich am Herzen? Ja, nimm die Eier. Ah, ja. Ich mach schon mal weiter. Ich immer auch Schatzi. Äh. Ui. Welche ist das? Okay, wenn nichts so da passt. Okay, let's go, let's go, let's go. Let's go to the city. Was machst du? Ah, Mama! mia! Wow! Putschi! Putschi! Wo Guck, Wuffels. Ja. Meine, meine! Ja, ich hab alle! Du hast fast alle. Warte, warte, lass doch links. Da gibt's es schon noch was. Hier drin? Nein, nicht da drin, sondern hier oben. Oh, lol. Gib. Warte, da drin, da drin. Ah, schade, ich dachte, da wäre auch noch was geboren. Okay, Pucci. Pucci. Also Schnuffel. <lacht> Ein Hund. Der ein Yoshi, der ein Yoshi-Alte, der, der die Hundi reitet. Na ja, komm! Ess alle! Du musst alle essen! Wollte ich... Nee. <lacht> Geh einfach schon mal! <lacht> <lacht> nein Spaß! <lacht> ja, wir müssen das nochmal auf-screen machen, aber ich hasse diese Äpfelmission. Das ist die zweite bisher. Die erste war AIDS. Warte, da gab's noch was, glaube ich. Nee. Nein, nein, ich meine hier vorne kommt und da oben. Nee. Nee, lass zurück, lass zurück. Ich ganz butchig. Was machst du? Der Arme. Oh, ey! Oh Gott! Ach so, stimmt. Oh, sorry. Was machst du? Sorry. Ich komme nicht mehr hoch. Ich chill ein ja wenig. Ich komm nicht hoch. Pucci? Ich komm nicht hoch. Wir sehen komm! Uns. Wir sehen uns. Junge, guck mal, wie langsam der. Pucci? Na ah, jetzt. Aua! Ja, ich bin immer noch drin bei ihm. Okay. Ah, da unten. Da kommt bestimmt da durch und dann ist da irgendwas. Ja, deswegen. Äh, Pucci. Pucci! Pucci! Ich hab alle! Ich hab ja ein ganzes Herzen, oder? Ja, ich darf nicht sterben. Ich hab die Herzen. Ja, ich will zurück. Nein, nicht so schnell! Also der Hintergrund ist glaube ich noch was gewesen hier. Know, da so schau da, das ist irgend so ein Tortending. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> da oben ist was. Leut. Ja, nice, okay. Hä? Eine sehen. Ja, so. das war doch die mit den Äpfeln. Ach so ja, stimmt. Und wir haben rote Münzen übersehen. Nein, ja, das ist doch nicht das Ende. Doch, hier ist das Ende. Nein. Ja. <lacht> also, kann Puti schon ins Ziel gehen. Ja. Wo ist der ja, <lacht> ja, warte mal. Yoshi! Yoshi! Yoshi! Yoshi! <lacht> Yay! Yeah. Okay, uns fehlen sechs rote Münzen. Die müssen wir nochmal nach denen suchen. Und eine Blume. Ein Benjamin Blümchen fehlt uns. Hier waren wir noch nicht. Oh. Hier konnte man anfangen. Ja, wow. Das <lacht> hier, sind zwei. hier sind zwei. Da kann ich bitte. Kannst so. Nein, kann ich nicht. Ich kann nur den obersten überessen kommen. Man muss kriechen, damit man da reinkommt. habe <lacht> hab ich gar nicht gesehen. Okay, hier gab's zwei. Bei uns fehlen immer noch vier. Wo ich sind weiß, die? Ich, so. ja? Ja. Doch, warte, warte, warte, warte, Einen Moment. warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte, was ist, warte, warte, was ist? warte, nee, warte, kommt. <lacht> so. So, nee. ja, ich bin grad, okay. Super. Tolles Spiel. Oh mein Gott! Nein! Die Münzen! Warte, zurückgehen. Die roten Münzen. Ey! Warte, warte, warte. Warte, hier drauf. LOL, als ob. Als ob die jetzt hier waren. Ja, moin! Okay, wir haben alles, oder? Check. Alles. alles. Okay, Putschi. Putschi, süßer. Schnuffel. Schnuffki. Schnuffka? Schnuffki. Schnuffki. Was? <lacht> mit Seilen. Das machen wir, glaube ich, äh, <lacht> lassen wir das lieber. Was? Lassen wir das Gespräch lieber. So, das ist aber auf jeden Fall der Name nee. des nächsten Levels und äh. ich lenke grad überhaupt nicht vom Thema ab. Das hast du komische Gedanken? Das ist nicht wichtig. Oh, Yoshi! Äh, hat, das hat ein Magnet auf dem Kopf, wie <lacht> das aussieht. <immer. lacht> ja, oh, <lacht> oh. Der, der, guck mal, der trägt das, siehst du das? Der trägt das. Oh lol, komm her, komm her! LOL! Okay, ich bin unten! Okay. <lacht> Nein! Yoshi! Ja, wat? was? Ich dachte, grad, okay, da stand irgendwie eine 20 oder so. Nein, also. noch nicht. Achso! Aua. rein. Echt? Oh! Hi. Yoshi! Oh, <lacht> la, <lacht> was ist das für ein süßer Kleiner? Aua! Frotzi, lass mich in Ruhe! Ich will den süßen einfangen kann oh, okay. man nicht. Kaputt machen! Wollte dann lieber nicht, da oben ist... Ich wollte gerade sagen. Meins! Ja, oder sonst... Ja, warte. Gib mir auch mal welche. Bring ihn um, ich oh, mag ihn nicht. Bring ihn um, ich mag ihn nicht. Das sagte... Äh, ja, das war's. <lacht> <lacht> Komm. Ah, nein, nein, noch nicht! Was ist, wenn hier unten noch was ist? Hier zum Beispiel. Ha! Ich bin gut. Ja, Mann. Vier. Krass. Das war wichtig. Oh, nee. So, wie geht's weiter? Achso! Nein, was machst du? Sorry! doch schon weiter. Oder? Nee, nicht. Sorry. Help me. Oh, es gibt ja gar nicht so viel. Es gibt nur sechs. Komm, geh weg von mir. Was ist denn dein eigener Josh? Dein eigener Joshua? Das ist Joshis voller Name, falls es nicht wusstest. Joshua. Hä? Hey, äh. Wieso habe ich den voll Leben? Ich habe doch gerade Schaden bekommen. Hast du immer noch voll Leben? Ach, weil <lacht> ich, dumm, ich weiß warum, weil ich doch dieses Ding hatte als Betreibung. Aber jetzt nicht mehr. <lacht> Mann, bin ich denn. Du, du hast die Herzen, ich will es dir nur sagen. Ja, deswegen bleib ich einfach dabei. geht gar nicht. Hast du immer noch die Herzen? Naja, weil ja, ich bin nicht runtergefallen bin, aber ich hätte ja keinen Schaden bekommen. Oh Gott, pass auf, pass auf, du musst fuck, ich hab doch gesagt, aufpassen! Passt doch Ja, ja, das sagt er immer. Das hat er immer gesagt, Leute, das sagt er immer. Oh! Warte <lacht> doch, was, was machst du? Oh Mann, ich hab die Läge nicht gesehen! Warte, was ist denn hier? Nee. Nein! Kommst du? Kommst du? Ich leider getroffen. Aua. <lacht> wir müssen uns umgucken, okay? Nein! Ah, die ersten müssen wir auf jeden Fall nochmal neu machen, ich sehe schon. Warum? da oben? ich, beide ich ich ich ich ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich gehe nach rechts. Nein, ich gehe nach rechts. Okay, ich gehe nach. Das bin ich hoch. Auch... Ja! Was ist das für ein Stern? Äh, ich meine, äh, Blume. <lacht> Mike hat Stern gesagt. Moon. Ich bin tot! Ich bin gerade halt wirklich gestorben, hätte kein Herzen mehr. Ich hab ein halbes Herz, mein Kopf. Wieso nicht einfach hoch? <lacht> Muss gedrückt halten. Mach ich doch, aber dann fliegt er so. Oh jetzt. Yeah. <lacht> ah jetzt. <lacht> <lacht> ah ja. Kann man das ausstellen, irgendwie das fuck voll ab. Okay. Ja, ja, das hat das hat super Oh, okay. Ja, ah nein! <lacht> ich komme. Nein! Nein, deine Eier! Achso, das ist noch. Hat sich falsch angehört, aber lassen wir es erstmal so stehen. Okay. Nein. <lacht> okay, wir sehen uns. Ich hey, was? Ich schaff's noch. Ja, ich, ich schaff's noch. <lacht> das Ding hat sich auf dich gewartet. So, gib her. <lacht> Nein, ich will auch haben. Ich, die, ich hab keine. Lass... Äh, äh. <lacht> Warte, warte, warte! Warte hier gegen. Das sieht so aus, als wäre was. Guck mal was ich mache mit meinem Kopf. Siehst <lacht> ist das? Ich nicht hoch Guck mal, meinen Kopf. Also. Warte da mal. Nee! Ah! <lacht> oh, oh, oh, nein, nein, nein, nein. Ah, mein oh, nein! Was ist wenn. Was? Achso, das bin ich. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, was wenn. Da ist was. Was wenn da was ist? Und dann ist hier was. <lacht> Nein! <lacht> ich hab nichts gesagt. Das Hä? Die... Nein! Ich hab dann noch, okay, ist geht. Der Vogel? <lacht> zwei Treffer. <lacht> ich krieg nur zwei. Warte, komm mal, komm auf mich drauf. Tschüss. Ist nix. Ich haben nicht, oh, nicht nicht nicht nicht nicht nicht nicht Ach so, das ist wichtig Secret. Ui, Ui, war wichtig. wichtig. Muss mal nicht so nicht behaupten. Ich nicht erstmal daneben. Und ich erstmal gegen den Gegner und du auch. Ja warte Ich Ich warte. Ich das das so ein Seil ist. Ach, rechts Warte, Warte, warte muss bald Geist nicht treffen. Ah ja. Ich mach das. Ich mach das. Rote Münzen? Nee, gar nichts. Nö, das war normale. Ja, ja. Okay, oh. ja, da, komm! Oh mein Gott. Okay. Warte mal. Nein, nein, warte. Lass mich halt alleine. Lass mit dir das alles nehmen. Was ist, wenn man da links kann? Ich kann man nicht lang, das stimmt. Okay, wenn du das sagst. Ich bin schon 50 mal durchgespielt. Komm. <lacht> komm. <lacht> ja, ich komm gerne. Nein! Junge! <lacht> <lacht> okay. Wow! Wie soll man da lebendig durchkommen? Weiß ich. Warte, da oben war was. Da oben ist doch eine Blume. Hier, hier ist ein Secret. Ich hab das wohl versehen. <lacht> Nein! Alles gut. Nein, wir haben eine Blume übersehen! <lacht> Alles gut. Alles gut, ja. Komm. Die Blume ist hier. Nee, die Blume ist hier, hier, wo es weitergeht. Warte, hier ist ein Geschenk. Das meine ich ja, das ist die Blume. Das ist eine rote Münze. Ach so, ja, stimmt, sorry. <lacht> Bist du nicht? ich so, Spieler so ein Chaos Das ist echt so. Ach, hier ist was. Oh, danke schön. Das war sehr lieb von ihnen. Übersehen. Kommst nicht mit den Herzen mit, nein. Das sind meine. Nein, meine Herzen. Ich will meine zwei Eier haben. Hat sich falsch angehört. Da kann man lang. Da geht's weiter, du Dödel. Okay, danke schön. Sehr lieb von ihnen. <lacht> oh nein. Wir haben irgendwo eine Blume übersehen, das weißt du, ne? Mir egal. Mir egal! Ich schaff's das noch ohne. Komm, ich helf mit. Ich schaff's nicht. Leute, oh, da war eine rote. Das war wichtig. Komm mal zu. <lacht> Gib den Shit. Ach, also ich darf keine mir holen. Nö. Tu nicht. Du bist nicht wichtig. Ich wollte das hin schaffen. <lacht> du bist nicht denn. relevant. Ey, meine Eier sind jetzt weg. Doch, <lacht> oh, ne. <lacht> wow. da. da war eine Rose motiviert töten. bestimmt gibt es eine quest wo man alle vogel abschießen muss ja, die so sind. Äh, ja dann wird die folge auch direkt der ende sein nachdem wir das die beiden level durch haben dann müssen wir jetzt alles kaputt machen hier, hier ist ein knopf der macht nichts ja, was machst du ah! <lacht> <lacht> komm her okay. Warte. Ich weiß noch, warum bist du tot, um auf zu sterben? Versuch mal nicht zu sterben Okay, so geht's Nein! Oh mein Gott, alles gut Mach das mal ja, komm Eine rote Eine fehlt Nein auf, geh ein. einzeln Ich will, ich will alleine leben Ich will ohne dich leben Kommt die noch? Warte doch, warte doch nicht, bitte. bitte Da links, da geht's, da links, da, geht's, da links da geht's nach links, da geht's nach links, da geht's nach links. Scheiße, ich hab's doch kackt. Da ist eine Blume. Ja, ja, eben. Nice. Okay, uns fehlen zwei Blumen. Eine haben wir überpasst, eine bin ich tot und eine sollte noch kommen. seven kommt mir aber länger vor als das letzte. Ja, ich würde gerne auch noch gut drauf. Hui. Ja. Hui. Alter, ich krieg so viel Damage. That's so lauded Damage in dein TG. Okay. Hui. Stell dir das hier ja, im, im Ei, Stell dir das hier im Einzelspieler vor. Warte, warte, auf mich, warte auf mich! Warte auf mich, warte auf mich. Nicht ins Ziel, nicht ins Ziel, nicht ins Ziel. Nicht ins Ziel. Nicht ins Ziel. Wir Ziel. haben doch schon so. <lacht> <lacht> nein, ich will es dir. Nein, nein, okay. nein. <lacht> <lacht> Wie weit ich geflogen bin. <lacht> <lacht> <Okay>. oh. <lacht> So, dann werden wir jetzt. Äh, einer von uns wird äh, Herzen sammeln und der andere wird dann gucken, wo die dritte Blume ist, ja? Habe ich Oder zumindest du so. Hast gehört. Alles. Oder du? Hilfst mir. Nee. Komm, du. Ne. Oh, wir können schon in den nächsten Bereich. Das wäre. Nein, nicht, nicht, nicht, nicht. Als nächstes wäre äh, Folge 11, denke ich mal, wenn wir dann dahin kommen. Okay. Ich möchte das haben. Hier wirst du alles auskaufen kaufen alles leer Und das kaufe ich leer du Mann. hast du so viel Geld dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, hab ich ah, okay. <lacht> also, also, also du das ist ultra selten in die Regen ja weil man weil ich alle gekauft habe so. ich habe alle gekauft so <lacht> was gibt's hier Schwingling das ist cute Cupcake! Ja, Cupcake sah mein bester aus. Rosa Kaffeesahne. Ah ja, jetzt kommen, gehen wir die ganzen Farben durch. Gestreifte Windmühle. Wieso gibt's sowas? Wie, wie kommt man auf? Blaue so? Wolle, okay. Eichhörnchenstamm. Wie kommt man auf so Dieses was? Bild davon. Rosa Makaron. Makaron. Okay, alles klar. Ich kann noch was das ist. Karierte Windmühle. Also, das ist so, ein wir Pokémon, diese... Rote Pokémon und Wolle. Y und diese, äh, diese Minz-Makaron. Ja, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Die meinen den fit Alright, hat. dann. Ich zieh erstmal... Ich zieh erstmal... ...an... ...ab. Was? zieh ich erstmal... Das zieh ich erstmal ab. <lacht> Darf ich nicht nehmen? Ach, nee. Schade. Dann nehme ich erstmal... da da da da da da da, da, da, da, da. Und alle Affen singen. Expresso. Na komm, nehmen wir das mal. Vollständig! Juhu, 100%! Okay, dann werden wir kurz nach der Blume suchen gehen. Und die Lehm auffüllen und... Nach Hause. Na, nach Hause gehen. Das nehme ich jetzt auf. Der ist jetzt zweimal in Folge runtergefallen. Oh, schade, komm. Noch ein drittes Mal für uns. Da oben. Ich wollte gerade sagen. <lacht> das ist nicht, der hat ja getrickst. Ich hab getrickst. Als ob. Als ob. Ja, okay, warte. Was mit dem Leben? Bruder, ich hab kein Leben. Ich einfach So, ich würde sagen. Du kommst schnell. Wir wollen nämlich die Folge schnell beenden. Wir wollen nämlich schnell... Herzen, haben wir Herzen? Nee, wir brauchen noch. Komm, geh ins Ziel, ich kein Eis geh, ins Ziel. geh ins Ziel, geh ins Ziel, geh ins Ziel, achso, warte, das ist jetzt hier so ein Dings, komm, flieg runter, flieg runter. Oh fuck, ich bin runtergeflogen. <lacht> Was machst du? Ich nichts. <lacht> Nein, warte mal Habe ich eigentlich Leben? Nein, ich habe kein Leben. Also das auch. <lacht> okay, mach du wenn okay. skill sehen. Und das ist jetzt mein Skill. Okay, komm. Leute, das Danny Skill. Ich trick's jetzt ein bisschen. Ah ja. Ah, ah, achso, klar. Ich hieß es. Tricks. <lacht> <lacht> ich lass lieber. <lacht> komm, lass stecken. Du lass mal das lieber mit dem Skill. <lacht> Der ist wohl heute noch am Schlafen. <lacht> schaff das? <lacht> <Ich> schaff das. <lacht> Warte, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Warte, nein! <lacht> Warte, ich schaff's. Ich schaff's noch. <lacht> ich geh nach oben. <lacht> ich komm noch. <lacht> nicht runter. Nein! Nein! Ich geh ziel! Oder nein, geh ich nicht. Tschüss! Nein! <lacht> Ja, ja, der Okay, Leute. Willst du verabschieden? Tschüss! Schmeckt's? Lecker! Ja? Okay, ja, wir sehen uns! <lacht> Toll, tolles Ende. Die ganze Folge war einfach super. <lacht> Bestes Commentary ever. Das war so schlecht, komm, mal, dein Lashy ist eingeschlafen. <lacht> Der muss sich erstmal ausruhen. Ja, wenn er so fällt, ist doch klar. Ah ja.